Flöte spielen macht Pubertät. Ich bin schlecht gelaunt. Schlecht gelaunt sein, finde ich blöd. Meine Schwester ist ständig schlecht gelaunt. Die ist in der Pubertät. Das hat meine Mutter gesagt. Außerdem hat sie gesagt, dass ich auch irgendwann so werde. Ich habe mir ganz feste vorgenommen, nicht so zu werden. Als ich das meiner Mutter gesagt habe, hat sie gelacht. Der werde ich's schon noch zeigen. Jedenfalls bin ich schlecht gelaunt. Das liegt an meinem Vater. Mein Vater behauptet, in seinem Leben müsse man wenigstens einmal ein Instrument gespielt haben, ansonsten würde man in der Gemeinschaft nicht angenommen werden. In welcher Gemeinschaft genau, das hat er mir nicht gesagt. Letztens erst, da habe ich herausgefunden, dass AG eigentlich für Arbeitsgemeinschaft steht. Ich habe noch nie ein Instrument gespielt, bin aber trotzdem in der Fußball-AG. Aber mein Vater meint, das sei nicht das Gleiche. Ich muss jetzt jedenfalls ein Instrument lernen. Schlagzeug, habe ich gesagt, oder Kontrabass. Da hat er gemeint, ich solle mir doch bitte ein kleineres Instrument aussuchen. Triangel schien ihm allerdings genauso wenig zu gefallen. Meine Schwester hat Flöte gespielt, bevor sie nur noch schlecht gelaunt war. Vorher war meine Schwester noch richtig nett, da hat sie mir immer zum Einschlafen ein Liedchen gespielt, sowas wie Darth Vader's Marsh oder Der Ritt der Walküren. Wenn ich jetzt auch nur den ersten Ton eines dieser beiden Stücke höre, werde ich gleich ganz müde. Ich habe mich auch mal an der Flöte ausprobiert. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt erst anfange, Flöte zu spielen, drei Jahre später als sie damals, dann werde ich vielleicht nicht so schlecht gelaunt wie meine Schwester aber meine Mutter hat gemeint, dass jeder irgendwann so wird wie meine Schwester und die Flöte rein gar nichts damit zu tun hätte. Ich glaube allerdings, meine Mutter lügt, damit ich nicht weiter Flöte spiele. Deswegen habe ich mir eine Trompete von meiner Freundin geborgt. Jetzt soll mir meine Mutter nochmal erklären, dass das nichts mit der Flöte zu tun hat. Mein Vater hat gesagt, ich solle doch Geige spielen, oder besser noch, Klarinette. Das hat er nur gesagt, weil seine Omi ihn früher gezwungen hat, Klarinette zu spielen. Wäre mein Vater tatsächlich so begeistert von Blasinstrumenten, dann hätte er mich wohl kaum gedrängt, die Trompete wieder zu meiner Freundin zurückzubringen. Als ich mich geweigert habe, hat er behauptet, ich sei sowas von pubertär. Er solle sich mal entscheiden, wer nun pubertär sei, habe ich gesagt, ich oder meine Schwester. Schließlich ist meine Schwester fast vier Jahre älter als ich und gleichzeitig pubertär können wir ja wohl kaum sein.